Es ist fünf Minuten nach zwölf für die deutsche Weidetierhaltung. Mit diesem Ausruf machen sich deutsche Weidetierhalter Luft. Und es ist ein Hilferuf an die Politik und insbesondere an unsere Bundesregierung. Denn der Wolf ist zu einer akuten Bedrohung für unsere einheimischen Nutztiere geworden. Viel zu groß sind die Tierrisse der Wölfe in den vergangenen Jahren. Seit langem steigen die Wolfsbestände im Land und dieser Wildwuchs fordert seinen Tribut. Längst haben wir in Teilen Deutschlands die größte Wolfsdichte weltweit und dies spüren unsere Weidetierhalter massiv in ihren Beständen. Aber auch in den Wäldern mit hoher Wolfsdichte reduzieren sich die Zahlen einiger Wildtierarten massiv. Aus diesem Grund fordern Landwirte und Jagdverbände schon seit längeren eine Regulierung des Wolfsbestandes. Aber die Politik lässt sich Zeit und zeigt wenig Interesse für die Nöte der Betroffenen. Immerhin hatte die EU den Wolf auf die dunkelrote Liste der geschützten Tierarten gesetzt. Aber das Maß ist voll. Und darum rufen die deutschen Weidetierhalter am kommenden Freitag, dem 28. April, in Berlin zur Demonstration auf. Wir als AfD-Abgeordnete werden natürlich als Gäste und Teilnehmer mit Vorortsein und Rede und Antwort stehen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal klarstellen, dass dies keine Veranstaltung der AfD-Bundestagsfraktion oder der AfD ist. Es sind die deutschen Weidetierhalter, die sich ihren Unmut Luft machen. Die Demo beginnt am Freitag, dem 28.04. um 11 Uhr in Berlin auf der claire waldorf straße Einmündung Friedrichstraße. Von dort geht es ca. eine Stunde durch mehrere Straßen der Innenstadt zum Brandenburger Tor, wo gegen 12 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Wenn Sie unsere deutschen Weidetierhalter mit unterstützen möchten, seien Sie bitte eben an diesem Freitag um 11 Uhr auf der claire waldorf straße Einmündung Friedrichstraße oder kurz vor 12 Uhr am Brandenburger Tor. Vielen Dank. Ihr Bundestagsabgeordneter aus dem AfD-Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Steffen Janisch.